Hallo meine Pokéfreunde und poké -Lenten. Willkommen zu einer neuen Folge von cube. So, letzte Folge wir hier stehen geblieben und dann machen wir weiter. <lacht> Bester Anfang. Lawinengefahr heißt Level 52. Ein Schnee-Level. Und vorher war es ein Lava-Level. Das ist interessant, auf jeden Fall. Aber ich feiere die Eismusik Oder die Schneemusik mir auch Egal, oh, hier gibt's Secret Coins Das ist doch ganz nice So, was gibt's denn hier so Wir sind by the way auch schon fast durch mit dem Spiel Warte, warte, Hilfe jetzt sind wir in Donkey Kong Müssen alle Coins einsammeln Sonst kriegen wir nicht die Sterne Äh, äh wahrscheinlich nicht Dann lass was Dun, dun, dun, dun. Äh, äh, äh, äh, run! Renn doch! Hör doch auf! Renn! Ja, äh, ja als ob ich hier irgendwas mitbekommen kann, dass hier irgendwo was ist. Wenn hier jetzt immer was ist, hey, wird doch bestimmt irgendwo was sein. Hier bin ich doch bestimmt geschützt, oder? Oder? Nein! Bin ich nicht! Run! Stern? Das gibt's doch nicht. Nein. Oh, so, hier wird man geportet. Okay. Hier kommt doch bestimmt auch noch wieder einer. Und nee, hier gibt's die Nein, gibt's nicht. Okay. Das kann doch nicht sein. Wo gibt's denn hier die Sterne? Bruder. Ui. Da ist einer. Da ist einer. Ich hab ihn. Das ist der erste. Oh, okay. Oh, nein. Ich es schon. Hinter mir ist einer. Ja. Kacke. Kacke. Ja, ich renn doch. Bleib du nicht einfach stehen. Was ist los mit dir? Irgendwo ist ein Stern, oder? Nein, egal. Renn. La la la la. Alles ist easy und gechillt Zumindest will mir das die Musik sagen. Dum dum dum. Bam, bam bam. Ich schätze mal, wir brauchen noch so zwei, drei Folgen. Und dann sind wir durch mit dem Spiel. Bisher muss ich sagen, ist das Spiel ziemlich gut. Aber es gibt da auf jeden Fall... Negative Dinge im Spiel, sehr viele. Ja, yeah, ich bin unbesiegbar. Nukleare Box hat mich unbesiegbar gemacht. Was wollt ihr jetzt? Jo, <lacht> was geht, Wump? Tschüss, Wump. So, wo ist der nächste Stern? Jo, was geht, Wump? Bye, Wump. Wump. Bom, bottom, bom. Blump, blump, blump, ist der nächste stern Ich hab ihn bestimmt schon verpasst und das konnte ich jetzt nichts tun gegen mann alter das ist doch kacke so hinter mir vielleicht oh, nein da sterbe ich wieder oh mann ich traue dem nicht hier ist bestimmt irgendwo jetzt einer ganz fies an der direkt in der kurve versteckt bestimmt hier echt nicht ich höre schon hinter mir das Ding. Was passiert hier denn? Ich nehme die Keulen dann kommt so eine Plattform. Interessant auf jeden Fall. Das ist eine coole neue Idee. Glaubst du das ist ein Mario? komme kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Oh Scheiße hinter mir ist was. Back Wow. Kacke. Ja ich habe auf jeden Fall was verpasst. Dann darf ich das Level gleich neu machen. geil. Yeah. Ihr wisst ja, ich liebe das, wenn ich das machen darf. Ja, ich habe zwei Sterne verpasst. Bitte was? Zwei! Den ersten habe ich irgendwie noch gefunden. Na ja, gut, der war auch einfach so mit im Weg. Dann darf ich wohl wieder aus Green suchen. Gehen sehen uns dann gleich wieder. Ja, yeah, la la la. Nö, nö, nö, nö, nö, oh yeah. Als ob, hier gibt's einen Eingang und Scheiße, der kommt ziemlich nah dran. Äh, ja, hier scheint der, äh, ja, okay. Ich hatte by the way, vorhin glitscht, dass ich hab mich ganz bewegt und so und dann kam auf einmal dieser Schneeball auf mich zu, die Kamera einfach lockt, ich konnte nichts machen und da hat mich jetzt einfach umgebracht. Ich wollte es so anmerken. So, ich gucke jetzt mal kurz nach dem dritten Stern. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, da ist es! Hier! Oh man kann einfach rüberspringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell! Okay, ich hab's! Okay, ich hab alle. Ich mach eben das Level jetzt noch mit euch zu Ende. Okay, das war der dritte war echt fies. Die dritten fand ich jetzt echt fies, oder? Oder was meint ihr? Also ja, ich fand auf jeden Fall fies. Aber okay. So, jetzt sind wir zumindest auch endlich mit dem Level durch der Glitch am Anfang des Levels, wenn ich sie nicht kacke, aber zum Glück ist er nur einmal passiert. Ja, weiter geht's. So, ich hoffe die nächsten Level werden noch krasser, weil sonst wird das Spiel. Insgesamt ziemlich, ich würde fast schon sagen, solide, auch wenn das Wort solide natürlich nicht schlecht ist, auf gar keinen Fall, aber, ne, es ist halt, es könnte besser sein. So, wir haben zwei normale Level noch, dann habe ich hier das Boss-Level und dann noch das Secret-Level und dann werden wir auf jeden Fall den nächsten, noch die ganzen Bonus-Level machen, aber ich glaube, die werden eh ganz kurz sein, weil die S-Level sind bisher immer kurz gewesen. So, 5-3. Oh, unter Bienen. Also, ja, es ist confirmed das sind Bienen. Okay, interesting. Bam bam Dum dum dum dum dum dum, dum. Das Sind Bienen Dum, dum, dum, dum, dum. habe ich ein Geschenk gesehen Ich hoffe da, da ist was cooles drin. Ja wir können fliegen juhu Ui. Ach so ja jetzt werden wir auch zur Biene Ja bam Bienen Mario werden wir Genannt Spaß War nur ein schlechter Witz Kommt mal runter Dum, dum, dum, dum. Aber nicht hier runter, in den Abgrund, ne? Ich will jetzt hier stirbt. Nein, nein, nein, nein, nein. So meine ich das nicht. Oh, geht geht's hier weiter? Ich war noch gleich fertig. Nein. Okay, hier. Okay. Irgendwas war da unten noch, aber ist mir jetzt auch egal. ihr selbst nachgucken. Kommt <lacht> das Spiel. Kostet 6 Euro. <lacht> okay sieht sie crazy aus. das ist doch bestimmt irgendwo hier unten so ein Stern, oder? Ich würde es ihnen zutrauen, dass hier irgendwo unten so ein Stern ist. Schau mal, wir, wir drehen uns sogar wirklich mit. Yay! Oder vielleicht ist es ganz oben. Vielleicht ist hier ganz oben irgendwo einer. Vielleicht, aber nur vielleicht. Wahrscheinlich eh nicht. Nein, da ist wieder der Tote. Das war's. So, du machst dich... Au! Okay? Äh. Hä? Okay? Ja, rip. Ja, bei so, Boing! So, ihr macht euch auf. Sesam öffnet euch. Oh, nicht runterspringen! Auf gar keinen Fall! Wäre nicht so schön. Oh nein. Nicht, dass die Physiks hier noch mitspielen. Und nicht dann runterfalle, weil das rutschig aussieht. Hilfe. <lacht> so, wir sind die nächsten beiden Sterne denn. Die müssen doch jetzt endlich mal kommen. Mann! Jetzt, ob ich jetzt jedes Level neu machen muss. Okay, da ist einer. Ach, Kacke, da brauche ich das Power-Up. Ja, wie viele ist es denn? Es wäre der zweite gewesen. Okay. Warte, muss ich jetzt wieder von Checkpoint? Bitte nicht. Okay, hier war ein Checkpoint. Will ich hier noch ein Power-Up? <lacht> Please. <lacht> yeah! Wir können es auch holen. Außer ich lasse mich jetzt treffen von den von richtig Fetties. Yes. Hä? Wieso denn? Ach komm, das ist doch lame. Ich habe nur noch einen One-Up. Danach bin ich hier im Over. Dann darf ich das einfach nochmal komplett neu machen. Und dann. Nein! Das will ich nicht! Komm schon! Sei nicht so spiel, ich weiß, du bist cool! Komm schon, sei nicht so. Das ist nicht nett. Please das so doch. Rein! Ja! So, ein paar Coins sammeln. Für die 100. Und dann Münzen gleich einen Stern. ich meine natürlich, äh one up So, jetzt da halt durch. Wie viel hier einfach, einfach ist. Oh, ja, nice. Alles. Wir haben alles. Boah, wir sind jetzt so richtig rich. Ein one up mehr. Irgendwie glaube ich muss hier einfach nur anstangen. Gehen die schon auf? Die Blümchen, ja. Und der letzte müsste jetzt irgendwo hier, glaube ich, sein, schätze ich mal. Oder nicht? Doch. Warum soll es ja nicht hier sein? Okay. So eine Bienchen, zwei Stück. Machen wir die Bienchen platt? Was ist ein böse Bienchen? Was ist Böses im Busch? Yay, non one up bub, bub, bub, bub, bub, bub. Es hat bei uns geklingelt. Geil. So, da, Kurz aufgemacht und weiter geht's. Wo ist denn jetzt der Blaue Stern? Komm schon. Die können mir nicht sagen, dass sie so ideenlos sind. Und hier nichts reinpacken. Das ist ja doch dafür klug. Oder nicht? Keine Ahnung. Oh, nochmal ein Stern. Nuklearen Stern. Wow, wow, wow, wow. Boing, Boing, Boing. Oh. Da hinten, da ist irgendwas Lilanes. Ja, bin ich hin. Okay, jetzt scherzt nicht mehr. Achso, es pusht mich. Ja, geil. Ich habe das Level neu machen, denn ich hab's mal wieder nicht gefunden. Nice. Mm, mm, mm, mm. Ach komm, das kommt aber mittlerweile echt schon echt... Ah. Oh. Nee, okay, nee, ich hasse gerade. Ja, aber es kotzt mich schon echt an. Das ist echt kacke. <lacht> das ist doch jetzt nicht dein Ernst, du willst mich doch verkackeiern, oder? Das wollen war es noch nicht hier, warum habe ich jetzt einen Schaden leiden müssen? Oh Mann, das ist doch lame! So, dann machen wir weiter mit 5-4! Baumkletterer! Noch ein Baumlevel! Hatten wir ja ewig nicht mehr gesehen, wir hatten glaube ich zwei Stück in der ersten Welt? Und dann kamen die wieder welche, von daher bin ich sehr froh, dass es wieder welche gibt. Zumindest eins noch am Ende des Spiels. Ist doch ganz cool und... Ja, warum nicht? Oh. Oh, schade. Das wäre echt cool gewesen, wäre da der erste Stern versteckt. Das wäre echt cool gewesen. Oh, ich sollte mal Entwickler werden. Aber ich bin zu dumm für das ganze... Codieren und so. Ich kann diese ganzen... Also nicht Codieren, aber ich meine halt die... Scripts schreiben und so, oh, ich bin noch viel zu behindert für. Aber so Level-Ideen, so Spiel-Ideen, ich glaube, da wäre ich richtig gut für. <lacht> oh Mann. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte nur kurz auf die Seite gucken. Das sah so aus, es gäbe da halt was, aber gibt es nicht. Und Kamera. Kamera? Oh. Das ist ein Scrolling-Level. Das hab ich nicht gecheckt. Das ist jetzt kacke. Sorry, guys. Dann werden wir diese Folge wohl doch nicht in den Endpost machen. Aber machen wir es in der nächsten Folge auf jeden Fall. Also weg mit euch. Hä, hey, ich hab doch auf die andere Seite. Ja, egal. Juckt ja nicht. So, hopp da, hopp wieder ab. Ah, hier geht's weiter. Wow, nein, nein, nein, nein. nein. Okay, Fall sagt noch da. Okay, bisher war noch nichts. Oh nein, ich habe die Kamera schon so weit nach oben bewegt. Ich darf da nicht auf diese grüne Plattform drauf. Hatte ich einen Checkpoint? Nein, natürlich nicht. Oh. Ist das nicht Alter. Alles muss man perfekt machen, ja? Das will das Spiel von einem, dass du alles perfekt kannst. Einfach rennen, einfach geradeaus rennen. Ich schaue muss du musst einfach rennen. Sonst hast keine Zeit mehr. Weil ich, ich glaube nämlich, dass das letzte Level, was wir diese Folge reinpacken können. So, hier haben wir noch mega viel Zeit. ihr merkt ja gerade. Alles komplett chillig. So, hier springen. Dann wird man hier hoch können. Und jetzt hier hoch. Yes. Yes yes, yes, yes, yes, yes, yes, das habe ich nicht gecheckt. Hier? Hier gibt's nichts! Scrollt weiter, ja, es scrollt weiter. Verdammt, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, Oh, okay. Äh, passt. Scrollt es? Nicht, okay. Dann haben wir hier wohl eine kleine Ruhephase. Das ist ja mal schön, dass wir mal eine Ruhephase haben. Oh. Für, für die kranken Leute hier, für die Münzen viel Spaß. Ich bringe mich jetzt für die Münzen nicht um. Vor allem, weil hier noch welche sind. Und runner! Und weiter geht's. Mit dem klettern. Geh weg! Bruder, geh weg! Nein! Ich wollte jetzt unbedingt durch. Nee, ich hatte einen Checkpoint. Ist okay. Okay. Ich bin schon langsam überlegen, ob ich vielleicht nicht doch für das nächste Level, das Boss-Level, das Endboss-Level, äh, ob ich dann nicht doch vielleicht ein paar One-Ups verfarmen soll oder nicht. Äh. Ich weiß es halt nicht. Okay, hier muss ich hoch. Hier muss ich auch hoch. Da gab es nichts. Na, nein, diesmal nicht. Ha! Diesmal nicht. Boing? Oh, verdammt. Okay, da habe ich mich äh, ja, verarschen lassen. Ich meine, verkacke ja. <lacht> okay, da freut mich Kanal hier. Verdammt. Rett schneller. Nein. Ich hab keine Zeit mehr. Alter, beeil dich doch. Junge, schnell. Sonst quält mich das Leben tot. <lacht> oh, ist eine Bonusbox. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Hi, Leute, besiegbar, was wollt ihr? Was war denn die Plattform? Kann ich ja nicht. Ich glaube, da kann ich nicht für immer drauf schicken. Lassen. Keine Ahnung. Nein! Ich muss alle killen. Ich muss alle Bienen töten. Ja, hätte ich das riechen können? Nee. Nee, hätte ich nicht. So eine lebt noch. Oder zwei. Oder drei. Oder fünf. Noch mehrere, okay. Noch mal sagt, aber die Sprünge sind alle machbar. Zum Glück, weil sonst äh, keine Ahnung, Was soll ich sonst machen? Sonst ich hier gar nicht hin. So, aber das hat er jetzt ja, Und, äh, ja, gut, okay, passt noch Yo. so auf der Suche nach den letzten Stern. <lacht> So, ihr könnt nichts ihr nups. Okay. Es cool schon einfach weiter. Oh man, Ich hab Monat bekommen. Das ist natürlich immer schön. Ja, ach, komm. Konnte ich riechen. Das ist doch nervig, Mann. Vor allem, weil es ist so reingezoomt und... Scrolling und reinzoome? Ja, was ist das denn? Komm schon. Bin ich denn hier? Bei s remix oder was? Das gibt's doch nicht. Das ist ernst. Nein! Ich dachte ich hab's noch! Verdammte ah, Axt, das gibt's doch nicht. Okay. Äh. Zack. So die Pferde. So, da unten kommt einer. Das habe ich mir noch merken können. Das kleine da, das packte noch mein Gehirn irgendwie. Okay, er dürft mich nicht. Der könnte aber nervig sein, deshalb muss ich dem aus dem Weg gehen. Ja. Wow! Wow! Oh, wow! Ja, übertreibt! Ziel Ich brauche das Ziel. Jo, das ist doch gestört! Ziel? Kein Ziel? Noch ein Checkpoint. Die wollen immer noch aufs Maul. Die wollen mir immer noch aufs Maul tun ja. Das gibt's doch nicht. Oh, okay, nee. Da war einfach so noch mal ein Checkpoint. Warum auch nicht? Okay, Leute was das heute mit der Folge? Nächste, nächstes Mal machen wir den Drachen, den Garados, als aufs... Ich, weiß, ich kann nicht reden, ich kann keine Worte zusammenfassen. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Warum kann ich nie richtig Deutsch sprechen? Naja, egal, Leute. Nächste Folge, machen wir den Boss fertig. Retten das Königreich. Und fangen an mit den Spezialleveln. Ich hoffe, ihr seid schon gehypt auf die nächste Folge. Ich bin's auf jeden Fall. Ich werde jetzt alles in allem aufnehmen und durchspielen. Und sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Ciao!